Die Ereignisse überschlagen sich, nicht erst seit der Ermordung von George Floyd in Minneapolis, genau heute vor einem Monat. Überall in den USA protestieren Millionen von Menschen gegen das System des Rassismus. Angela Davis hat das neulich äh, als größte Revolte äh, genannt, die sie je erlebt hat. Und sie hat ja nun schon einiges erlebt seit den 60er Jahren und auch mitorganisiert. Ähm ich erinnere auch an die großen Demonstrationen nach dem rassistischen Massenmord in Hanau im Mitte Februar. Wir trauern noch immer um Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökan, Hamza, Willi, Said und Fatih und Kaloyan. Seitdem fanden zahllose Solidaritätsaktionen unter dem Hashtag Migrantifa hier statt. Und auch diese Dynamik kam nicht von ungefähr, sondern bekam ihre Kraft aus den großen Refugee-Selbstorganisierungen und Selbstverteidigungen, wie sie vor allem in den riesigen Welcome United-Paraden der letzten zwei Jahre sichtbar geworden sind. Und nun Black Lives Matter, eine weltweite Rebellion gegen polizeilichen und institutionellen Rassismus. Wir haben diese Veranstaltung im Handgemenge der letzten zwei Wochen konzipiert und äh, geplant. Vor wenigen Tagen erst fanden die Randale in Stuttgart äh, statt, mit Jugendlichen, die die Schnauze voll hatten, die ganze Zeit drangsaliert und schikaniert zu werden. Die Bildzeitung fantasierte sofort den Ausnahmezustand. Die AfD hetzt nun gegen die Migrantifa. Und der Bundesinnenminister hat sich nicht entblödet, eine taz anzuzeigen, weil sie mit Wut und Empörung eine Polemik gegen die deutsche Polizei geschrieben hat, in Anlehnung an die Forderungen in den USA, dass die dortige Polizeibehörde aufgelöst werden müsse, weil sie eben nicht reformierbar sei. Und es zeigt eigentlich diese Reaktion, dass die Nerven blank liegen auf der Seite des Institutionengewordenen gewordenen strukturellen Rassismus. Und dass heute die Anzeige zurückgezogen wurde, finde ich, ist noch ein Zeichen dafür, dass sie noch nervöser sind. Also irgendwie, äh, genau, ist hier gerade viel Dynamik. Es geht um Polizeigewalt und institutionellen Rassismus. Die große Forderung der urbanen schwarzen Bevölkerung in den USA lautet Defund the Police. Das heißt, die Mittel und Ressourcen, die Gelder streichen für die Polizei und sie in die Communities äh, geben, weil man weiß, dass nicht die Polizei, sondern die Ressourcen, die Stadtteile und das Leben, die Gesellschaft sicherer machen. Als in den Aufstanden der ersten Stunde, der ersten Stunde in Minneapolis die dortige Polizeiwache niedergebrannt wurde, gab es dafür 51%ige Zustimmung der äh, amerikanischen Gesamtbevölkerung mit dem Argument, da die Polizei nicht reformierbar sei, muss sie eben verschwinden. Sachbeschädigung als letztes Mittel für eine nicht reformierbare Institution. Hierzulande ist der Glaube,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 über die standardmäßigen Racial Profiling-Kontrollen im öffentlichen Raum äh, gegen alle, die anscheinend nicht deutsch genug aussehen. Vor allem aber sei an die vielen Todesfälle auch hierzulande in Polizeigewahrsam erinnert, die nicht aufgeklärt und über die kaum berichtet wird. Die Initiative Uri Giallo, die auch heute Abend hier bei uns zu Gast ist, hat 15 Jahre lang mit Fachgutachten gezeigt, mit mehreren Gutachten, dass der aus Sierra Leone geflüchtete Uri Giallo mit Fremdeinwirkungen gestorben ist, dass es also um Mord geht. Aber es ist eben nichts passiert. Alle juristischen und politischen Versuche, die Verantwortlichen dingfest zu festzumachen oder irgendwelche Arten von Konsequenzen zu ziehen, sind systematisch abgewehrt worden. Es hat sich nichts getan. Also scheint auch hierzulande wahr, dass der Apparat nicht reformierbar ist. Aber wie groß wäre die Zustimmung hierzulande, wenn jetzt die Polizeiwache in Dessau niedergebrannt werden würde, wo nicht nur Uri Giallo ermordet wurde?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 Das nehmen die Menschen nicht mehr hin. Nicht in den USA, nicht in Paris, nicht in London, nicht in Berlin und auch nicht in Stuttgart. Eine neue Generation stellt die Systemfrage, wie es die Journalistin Caroline Wiedemann jetzt erst am Wochenende formuliert hat. Und wo das System in Frage gestellt wird, muss man darüber reden, was das System ist, das in Frage gestellt wird. Geht es überhaupt um die Polizei? Oder ist sie nur ein kleiner Teil dessen, was wir strukturellen Rassismus nennen? Ist die Polizei in den USA, die seit der Abschaffung der Sklaverei vor über 150 Jahren die Funktion hat, die rassistische Ordnung aufrechtzuerhalten und die dafür militarisiert einen regelrechten Krieg gegen die schwarze Bevölkerung führt, vergleichbar mit dem deutschen System der Polizei, die hier in der Tradition der antikommunistischen Aufstandsbekämpfung und seit neuestem vor allen Dingen in der Funktion der Abwehr illegaler Migration zuständig ist? Wo gibt es Übertragung von internationalen Kämpfen und wo müssen wir auf Unterschiede achten und diese produktiv machen? Und wir müssen heute Abend über Strategie sprechen. Wie wurde historisch in anderen Bewegungszyklen gekämpft? Was können wir daraus lernen? Und vor allem aber, wie können wir die Bewegungen zusammenbringen? Wie können wir es schaffen, uns nicht spalten zu lassen? Also davor gegeneinander ausgespielt zu werden, weil das ist das Geschäft des Rassismus jeden Tag. Black Lives Matter in den USA macht es vor, wie es gehen kann. Und auch hier suchen die Bewegungen von Chemnitz, von Halle, von Neukölln, von Hanau, trotz aller Unterschiedlichkeit nach einer gemeinsamen Stärke. Diese und noch viel mehr Fragen werden jetzt Tahir Della und Bafta Sabo in zwei Panels, jetzt kommt auch noch eine Panelistin, sehr gut, jetzt sind wir vollständig, mit ihren Gästen besprechen. Sie werden gleich selber ihre Gäste vorstellen, in aller Ausführlichkeit, aber ich möchte mich trotzdem schon mal ganz herzlich bedanken für die wirklich auch kurzfristigen zusagen auf die kurzfristigen anfragen bei naima bei mihir sharma muktaba Selim berry und shima uke und besonderen dank auch an Sab sabrina slipchenko überlebende des äh, antisemitischen anschlags auf die synagoge in hall an Yom kippur letztes jahr ähm, die von der pluralistischen jüdischen gemeinde ist die heute auch auf dem panel hier sprechen wird vielleicht ein applaus erstmal für die gäste Ja, danke, Massimo. Dann darf ich meine Gäste, Mihir, Mokta und Celine mal aufs Podium bitten, bitte. Ja, von mir schönen Abend zusammen. Danke, dass du so zahlreich gekommen seid, dass vor allem ihr da seid. Und dann steigen wir auch schon mal ein. Micha, du arbeitest als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bayreuth aktuell, beschäftigt du schon ziemlich lange mit Black Lives Matter in den USA. Kannst da einen Blick drauf werfen. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, wir haben eine Protestbewegung gehabt in den USA, die nicht neu ist, Black Lives Matter, die jetzt allerdings weltweit unter diesem Label auftritt. Strukturen scheinen sie zu verändern, möglicherweise... Hat dieser Protest dazu geführt, dass zumindest erstmal einen Blick, ein problematischer Blick drauf geworfen wird auf die Strukturen in den USA? Ähm, wie ordnest du das ein aktuell? Also auch vor allem im Vergleich dadurch, dass Black Lives Matter eben auch schon vor einigen Jahren aktiv in den USA wurde aufgrund der polizeilichen äh, rassistischen Morde. Hallo. Ähm ja, also man spricht von der zweiten Welle sozusagen. Und aber ich glaube, es ist wichtig auch zu erwähnen, was ist in diesen Jahren passiert. Also seit 2014, man hat von Ferguson gehört, man hat von Baltimore gehört und so weiter und in diesen Jahren ist sehr viel Arbeit... Du musst das Mikro ein bisschen näher dann... Entschuldigung. Hört man mich jetzt? Genau, in all diesen Jahren ist sehr viel Arbeit passiert in der Bewegung, womit auch dann jetzt diese Aufstände äh, aufrechterhalten werden können, sozusagen in äh, Bailfonds investiert, also sagen äh, Menschen aus den Gefängnissen holen äh, rausholen, nicht nur sozusagen während, während dem Proteste stattfinden, sondern auch alltäglich sozusagen. Also irgendwie, weil es ja äh, äh, zum Beispiel in St. Louis, äh, die eine Stadt ist mit 49 Prozent schwarze Menschen, äh, mehr als 90 Prozent der Menschen in Gefängnissen sind schwarz und die meisten sind da, bevor sie überhaupt die Chance haben, sozusagen ähm, äh, vor Gericht zu kommen. Das heißt, sie sind da, weil es äh, Cash Bail gibt, sozusagen, man muss für seine Freiheit zahlen, bevor man verurteilt wird. Und äh, diese alltägliche Arbeit wurde sozusagen innerhalb der, der, des Aufstandes auch ähm, äh, sozusagen eingerichtet, weil man herausgefunden äh, hat, dass es nicht nur so wegen, während den Protesten äh, dieses Bedürfnis gibt, äh, Menschen rauszuholen aus den Gefängnissen, sondern dass es sozusagen eine Struktur ist, die sozusagen Alltäglich genauso wirkt und äh, so zugespitzt wird, während dem äh, Proteste stattfinden. Also, all diese Arbeit, äh, die ist schon seit 2014 gemacht wurde, äh, kommt sozusagen langsam, aber auch, muss ich sagen, sehr langsam, weil auch der Staat, also, äh, wenn man äh, von, der von dem Staat, von dem US-amerikanischen, besonders Staat, erhofft, dass sagen die Strukturen sich in, in den staatlichen Bereichen ändern, ich glaube, das ist äh, vielleicht einer einer äh, Naive oder einer Hoffnung, wie es jetzt aussieht. Trotzdem, ich glaube, mit allen notwendigen Mitteln, wie man sagte in der schwarzen radikalen Tradition, heißt auch, dass man sozusagen auch möglichst viel mit dem Staat arbeiten, äh, aber gearbeitet hat, weil es äh, ziemliche, ziemlich viele Machtpositionen da gibt, zum Beispiel in Ferguson seit den Aufständen gibt es drei ähm, schwarze, progressive Menschen, die sozusagen äh, dafür zuständig sind, um zu entscheiden, ob es sozusagen gegen Polizistinnen ähm, vorgegangen wird oder nicht. Also ob es sozusagen Prozesse stattfinden oder nicht, in welchen Fällen und so weiter. Einer von denen zum Beispiel, ähm, die eine sehr äh, interessante Fallbeispiel ist, war am Anfang sozusagen nicht so progressiv, aber die Bewegung, die existiert und auf sie Druck ausgeübt hat, hat sozusagen sie radikaler gemacht und als sie dann radikaler gemacht wurde, dann hat sie zum Beispiel in diesen Protesten, die jetzt stattfinden in St. Louis, hat sie sozusagen alle äh, Fälle, äh, wie sagt man, dismissed, also sie hat irgendwie alle, alle Menschen aus den Gefängnissen rausgelassen, die von den Polizisten während den Protesten äh, äh, verhaftet worden sind äh, und gegen diese Person sind sämtliche äh, äh, sämtliche, äh, ja, äh, wie sagt man, Attacken auf, aus allen Seiten jetzt, also auch wenn sie Teil des Staates ist und jetzt sozusagen mit der Bewegung mitmacht äh, oder so wird sie auf jeden Fall betrachtet. Äh, der letzte Punkt ähm, zum Beispiel, also was, warum wir staatliche Hoffnungen vielleicht nicht äh, in der ersten Linie äh, haben sollten, ist zum Beispiel die Gewerkschaftsstruktur, ist sehr interessant. also Vor allem wurden schwarze Menschen aus allen Gewerkschaften ausgegrenzt, und wenn es sagen die Möglichkeit gab in den USA, dass sagen ähm, schwarze Menschen äh, mit einbezogen waren äh, in der Polizeigewerkschaft, gibt es eine schwarze äh, Gewerkschaftsteil und ein, ein weißer Gewerkschaftsteil. Oder so nennen sie sich in informeller Sprache. In dem schwarzen Gewerkschaftsteil können alle mit dabei sein, aber in dem weißen ist es klar rechtsextrem. Der der der Chef hat auch sämtliche Bücher über seine Haltung äh, geschrieben und ähm, es ist Jetzt zum Beispiel, aber in den letzten vier Wochen ist sehr viel passiert in Bewusstseinsarbeit. Und ich würde nur betonen, dass es eine langsame Arbeit ist im Sinne von: Es ist nicht nur in den letzten vier Wochen passiert, sondern Angela Davis hat zum Beispiel in 2003 das Buch geschrieben Are Prisons Obsolete". Sind Gefängnisse äh, wie sagt man, unnützlich. Und äh, jetzt sehen wir die, die Früchte, glaube ich, weil es diese lang, langsame Arbeit der äh, schwarzen Bewegung, besonders von diesen queeren Frauen geleiteter Bewegung, äh, die vielleicht einige Früchte erntet. Genau. Der Danke. Der Slogan, die von Police oder Police abschaffen, ist das sozusagen jetzt eine Forderung, die zentral ist oder setzt man eher sozusagen, dass dieser Protest, der auf den Straßen ausgetragen wird, dass jetzt auch in die Strukturen reingeht, also geht da die Hoffnung so weit, dass sie sagen, okay, das System, ist das überhaupt reformierbar so mit den Grundlagen, mit der Geschichte oder ist eher der Fokus darauf zu sagen, okay, eigentlich muss das System mindestens auf den Prüfstand gestellt und wenn nicht sogar zerschlagen werden? Ja, yeah, um, yeah, ich glaube, es ist eine uh eine sehr fundamentale Frage und ich glaube, zwei Dinge jetzt. Erstmal, es findet, glaube ich, mehr und mehr statt in diesem Verständnis von Abolitionism, so also Abschaffung. Abolitionism ist sozusagen in ihrer Genealogie, in ihrer Geschichte mit sozusagen dem ehemaligen Abolitionism verbunden, sozusagen also Abschaffung von der Sklaverei. Also was Aber es ist nicht nur sozusagen. Abschaffung von der Sklaverei, sondern einer Emanzipationsbewegung. Das heißt, diese Bewegung, die mit der Abschaffung der Sklaverei äh, angefangen hat, ist noch nicht sozusagen voll, vollendet, weil es sozusagen danach die Jim Crow Gesetze kamen, danach diese dieses Ära der äh, Mass, äh, Mass, Massen äh, und so weiter. Und ähm, ich glaube, in dem Sinne ist Abolitionismus äh, so wie Kommunismus im Sinne von es ist es ist äh, eine Emanzipationsvision für, für eine strukturelle andere Welt die sagen, wie ein Horizont verstanden werden kann, wo es nicht darum geht, ob jetzt die Polizei de definanziert wird, weil das klingt ja gut für Sozialdemokraten, wenn man so äh, ja, schön wäre es so, äh, das Geld, was hier reinfließt, dort, aber ja das, das System, wie Massimo das gesagt hat, das System basiert sich darauf, bestimmte Dinge äh, zu extrahieren aus bestimmten Menschen, nämlich rassifizierten, armen, äh, wie du auch ernannt hast, äh, obdachlosen Menschen, es ist auch ähnlich in den USA und in dem System äh, geht es also um diese Abschaffung ist vielleicht ein anderer, anderer äh, Ansatz, äh, ähnlich so Kommunismus oder was hier Decolonize äh, genannt wird, auch von, von dem Bündnis, was äh, ihr ähm, äh, leitet. Ähm, genau, und in, an der zweite Punkt wäre äh, zu deiner Frage ähm, zu, ähm, äh, zu Reformismus und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, es, ist, ähm, es, ist, es ist wichtig, auch von, von Seite der Bewegung zu betrachten, dass... Ähm, man, man fragt nicht nach, so nur die Polizei abzuschaffen, weil die Polizei ist ja mit allen anderen Systemen verbunden. Ich meine, in Ferguson hat die Polizei war Polizei dafür zuständig, ähm, die, Menschen, äh, die, arm, die ärmsten Menschen, besonders schwarze Menschen, äh, äh, für, für kleine Dinge, zum Beispiel, du hast dein Auto kaputt und du hast nicht repariert, dafür ins Gefängnis zu stecken, da kommt man mit 500 Euro äh, verdient man was dann in, in so privaten unternehmen fließt also die polizei war auch dafür zuständig also wenn man die polizei abschafft die Sozialarbeiterinnen können genauso gut diese arbeit machen und die privatisierung der ganzen öffentlichen geschäfte ist auch zum beispiel ein, ein, ein, ein strukturelles problem was man nicht nur damit lösen kann genau vielen dank celine schönen guten abend Hoffentlich ist es da außer Atem jetzt, wegen der <lacht> Flucht hierher. Du arbeitest bei Each One in der Beratung für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Warst auch schon vorher beim Migrationsrat in dem gleichen mit dir unterwegs, wenn ich... Entschuldigung. Und ähm, hast viel Erfahrung, glaube ich, mit Behörden und Strukturen. Jetzt haben wir gehört, dass die Strukturen eigentlich, so wie sie momentan aufgestellt sind, eigentlich nicht geeignet sind, wirklich diesen Problemen zu entsprechen. Die Protestwellen, die jetzt weltweit äh, in Gang sind, zeigen, dass sozusagen Menschen die Schnauze schlichtweg voll haben und nicht mehr sehr viel Hoffnung haben, dass die Strukturen sich verändern. Wie willst du das einordnen vor dem neuen Gesetz, zum Beispiel, was in Berlin verabschiedet worden ist? Okay, danke. Ähm ich denke, ja genau, also ich kann ja erstmal each one vorstellen. Das ist eine Beratungsstelle für schwarze Menschen in allen Fällen von Diskriminierung. Die Menschen kommen und erzählen ihre Geschichte und dann äh, eben arbeiten wir den Fall auf und äh, schauen, was, zum, was gemacht werden kann. Äh, wir haben im Mai 2018 angefangen und in diesem Jahr, äh, also im Jahr 2019, hatten wir 140 Meldungen antischwarzen Rassismus und ähm, die Hälfte ungefähr waren institutionelle Diskriminierung. Zu institutioneller Diskriminierung gehört äh, Diskriminierung in Schulen, das war die Hälfte davon, aber auch Behörden, Polizei, ähm, eben also diese ganzen Sachen, wo zum Beispiel Kinder in der Schule vor allem, also eigentlich durchweg von Lehrenden diskriminiert werden, von ihren Rechten äh, auf, auf faire Noten und so weiter ähm, abgehalten werden, gemobbt werden, kriminalisiert werden. Da sieht man auch, wie Kriminalisierung von Schwarzen schon auch ganz früh anfängt, äh, eben im, im Schulalter schon. Ähm, dann haben wir äh, eben ganz viele Behördendiskriminierung, dass äh, schwarze Menschen oder...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 ist äh, Polizeidiskriminierung, dazu gehört Racial Profiling, aber auch noch ganz viele andere Diskriminierungsarten, also was nämlich zum Beispiel oft passiert ist, dass ähm Menschen, wenn sie in Konflikt äh, schwarze Menschen, wenn sie in Konflikt geraten mit irgendjemandem, dann äh, irgendwie das schnell eskaliert. Ja, also weil man dann irgendwie schnell ist, so rumgeschrei oder sie waren aggressiv oder weiß ich nicht was oder einfach wirklich, dass Leute halt äh, zum Beispiel nicht mehr in ihre Wohnung kommen, ihnen der Schlüssel weggenommen wird oder sie irgendwo angehalten werden, nicht bedient werden oder so und dann eskaliert es und oft passiert es, dass die ähm, schwarze Person dann die Polizei ruft. Und die Polizei kommt dabei, wendet sich aber den Weißen zu ja, und hören gar nicht mehr, was, was wollte eigentlich die Person, die angerufen hat oder so. Und da ist nämlich eine ganz starke äh, Ungleichbehandlung, die wirklich, also das passiert einfach regelmäßig. Und dann natürlich auch, dass äh, Polizei herbeigerufen wird, dann in Konflikte, in Behörden. Das heißt, äh, Menschen, wenn sie halt dann nicht zu ihren Rechten kommen und sich beschweren, dann werden sie gleich eben kriminalisiert und ganz stark gemaßregelt. So. Und das sind so ein bisschen so die Prozesse, die passieren. Ähm, wir haben jetzt ein neues Gesetz… Also das bedeutet einfach, dass institutionelle Diskriminierung ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld und äh, muss natürlich äh, in einer Demokratie, in also einem Rechtsstaat, äh, geschützt werden auch. Also EU, äh, Deutschland hat ja auch EU-Richtlinien äh, nachzukommen und es gibt eben auch die Richtlinien die vor Diskriminierung zu schützen, Gesetze dahingehend zu erlassen. In dem Sinne wurde das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erlassen vor über zehn Jahren und das regelt aber nur den Bereich Arbeit und Dienstleistung und jetzt haben wir ein neues Gesetz, das ist diese Woche in Kraft getreten, ja, am, Montag, ne? am Montag in Kraft getreten, das heißt Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, und das schützt halt diesen institutionellen Bereich. Also was wir uns davon erhoffen kann, können, das weiß ich noch nicht, also meistens wehrt sich die Gesellschaft gegen solche Gesetze, also vor allem die Menschen, die, viel, die starke Entscheidungsträger sind, die Unternehmen besitzen, führen und so weiter, weil gegen die richten sich ja dann auch Diskriminierungsbeschwerden. Und jetzt haben wir, ähm, ja, also da hat sich ja jetzt, ich vielleicht hab, also viele haben das bestimmt schon gehört, dass das Landesantidiskriminierungsgesetz ganz stark ähm, bekämpft wird von der Polizei und von konservativen PolitikerInnen. Ähm, genau, also und also es gibt einfach eine ganz starke Gegenwehr und das verdeckt auch so ein bisschen, dass nicht nur Rassismusbetroffene vom äh, Gesetz profitieren, sondern auch Frauen, Queere, Trans, Behinderte Menschen und so weiter. Und vor allem ist nicht ein Polizeigesetz, also ist nicht ein Gesetz wegen Diskriminierung der Polizei, sondern deckt wirklich diesen ganzen Bereich an, ab. Was wir jedenfalls aus der Geschichte gelernt haben des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, dass da auch ganz viele Sorgen gab, dass jetzt alle klagen werden und dann kommen da die ganzen Leute und wollen wegen Diskriminierung klagen, was für eine Unverschämtheit. Da machen wir ja Tore auf, das ist ja, die Gerichte werden überlastet und so weiter. Aber was wir jetzt gesehen haben, ist einfach zehn Jahre danach. Es gibt viel zu wenig Urteile im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Es ist ganz schwer Fälle da überhaupt hinzubekommen, die äh, verhandelt werden und dann auch noch jetzt dann auch eine Klage zu gewinnen. Also es ist wirklich, äh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr mager, was mit dem AGG äh, erkämpft worden ist. Und äh, Juristen sagen auch, also Recht muss sich fortbilden, wenn ein Gesetz nicht benutzt wird, dann gibt es keine Urteile, aber mit den Urteilen arbeiten ja die Rechtsanwälte und die Juristen und so weiter und das äh, fehlt halt so ein bisschen beim AGG und ähm, also meine Sorge ist einfach, dass es mit dem LADG genauso sein wird. Also eine schwarze Frau hatte zum Beispiel gesagt, sie hatte wegen Diskriminierung im Arbeitsmarkt geklagt und sie meinte, also was ich hier gelernt habe, ist, dass ich in einem deutschen Gesetz nicht wegen Rassismus klagen kann. So, damit, damit werde ich nicht gewinnen. So und das ist einfach so, was man schon oft beobachtet hat. Ja. Dankeschön. Ähm, zwei Punkte nochmal. Es gibt ja im Rahmen dessen ist ja auch geplant, dass unabhängige Ombudsstellen geschaffen werden sollen. Das heißt, Menschen können dann hingehen und sagen, so und so bin ich diskriminiert worden in der Behörde oder in anderen Strukturen. Ähm, ist das nicht notwendig, sozusagen unabhängige Strukturen zu schaffen, sozusagen anstatt nur auf so ein Gesetz zu setzen, ähm, in der Hoffnung, dass das System selber sozusagen dann aktiv wird? Ja, also es gibt ähm, unabhängige Beschwerdestellen, also zum Beispiel bin ich ja auch bei der Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt und da ähm, setzen wir uns auch für unabhängige Beschwerdestellen ein, aber, ähm, genau, aber die gibt es noch nicht. Es gibt jetzt etwas in Planung, das heißt so ein bisschen so, ja, das, es gibt eine Ombudsstelle im LADG, das ist nochmal eine neue Stelle, also es wird bald ganz viele... Stellen in der Verwaltung geben, an die man sich wenden kann. Wir müssen uns da alle einen Überblick verschaffen. Also das wird auch nochmal eine Arbeit. Aber äh, es gibt jetzt auch den Plan für einen Polizei- oder Bürgerbeauftragten, der dann Polizeidiskriminierung und auch, aber Beschwerden auch von Polizisten aufnehmen soll und regeln soll und auch noch Schuldiskriminierung sich darum kümmern soll. Aber das ist irgendwie jetzt nicht so ganz klar und, und vor allem, was ja ganz wichtig ist, dass sie unabhängig ist und die Frage ist so, wie schafft man das wirklich, äh, im Staat etwas aufzubauen, was, was so unabhängig ist, weisungsunabhängig ist, aber auch Eingriffsbefugnisse hat so. und dann muss man auch immer gucken, schauen, dass ja, Menschen, die diskriminiert werden und die schlechte Erfahrungen mit Behörden machen und Polizisten, dass sie dann natürlich nicht zu, einem Deutsch, zu einer deutschen Behörde gehen. Deshalb ist die Frage, wo ist das? Ist das im Bürgeramt? Dann weiß ich nicht, ob die Leute dahin wollen. Äh, so, also da gibt es so die ganzen Probleme. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Ermittlungen gegen die, vor allem gegen die Polizei, weil die Polizei ja immer ermittelt, auch gegen sich selbst. Und das macht sie meistens so, dass sie selber nicht zulasten kommt. So, und deshalb haben wir ja auch keine Aufklärung von den ganzen Fällen, äh, wo Mukta vielleicht auch gleich noch was erzählen wird. Ähm, Genau, also deshalb unabhängige Ermittlungen sind ganz wichtig bei Polizeigewalt. Den Gesetzen werden ja oft vorgeworfen, dass Rassismus nicht wirklich dezidiert definiert ist in diesen Gesetzen. Ne? Dass nicht wirklich klar ist, was sprechen wir überhaupt? Wenn wir von rassistischer Diskriminierung sprechen, ist das bei dem neuen Gesetz besser oder anders? Ähm, ja, also die haben das umbenannt. Also ich glaube im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz heißt es ethnische Diskriminierung oder Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. Ich weiß ja. Und jetzt haben sie rassistische Diskriminierung und noch irgendwas, irgendwie Rassist, rassistische Diskriminierung, ethnische Diskriminierung oder vermeintliche ethnische, also ich meine, die machen da immer irgendwelche Sachen und antworten auch auf Diskurse, ist ja okay, aber also ich meine, Hauptsache, man, man hat, es gibt da eine Definition, was da drunter fällt. Ne? Das ist ja dann immer nochmal angehängt. Es gibt diese Diskussion um die Kategorien, ähm, ja. Also ich denke, bei schwarzen Menschen ist es eigentlich immer ganz einfach, so zu argumentieren. Na ja, zum Beispiel bei dem Kabinettsausschuss, der jetzt seinen Bericht vorgelegt hat, kommt zum Beispiel Antischwarzer Rassismus oder Schwarze Menschen überhaupt nicht vor, beispielsweise, ne? als Menschen mit Rassismuserfahrung Und das macht es sozusagen dann schwer zu sagen, okay, ich bin aus rassistischen Gründen als schwarze Person beispielsweise diskriminiert worden. Wie wird es dann sozusagen auch gefasst dann auch in so einer Regelung? Ne? Genau, deshalb ist Rassismus jetzt drin. Eben, weil es eben nicht nur Migration oder ethnische Herkunft oder so ist, sondern ganz klar, Rassismus ist jetzt drin, ja. Könnt ihr ruhig am Gespräch beteiligen übrigens, ne, Jungs? Mogta. <lacht> <lacht> also du brauchst ein Mikro vielleicht noch? Ihr kämpft seit äh, inzwischen fast 15 Jahren dafür, den Mord an Orijala aufzuklären in Dessau. Sieht nicht so aus, dass das irgendwann mal wirklich äh, zu Ende geht, das Ganze. Ihr habt jetzt verschiedene Prozesse durchlaufen. Du hast äh, Erfahrung gemacht mit dem, mit dem System, wie es mit Menschen umgeht, die Widerstand leisten und Gerechtigkeit einfordern. Ähm, Lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen, wie das jetzt war. Ne? Also was ist jetzt sozusagen nach dem Mord an giallo passiert, ähm, in eurem Bemühen, diesen Mord aufzuklären und äh, vor allem hier noch mal einen Blick darauf werfen, auf die Strukturen, die Institutionen, die eigentlich damit befasst sein sollten, diesen Mord aufzuklären, aber nicht willens sind offensichtlich, dies zu tun. Herzlichen Dank nochmal für diese Einladung, hier zu kommen, weil ich denke, das ist dieser Platz, Platz hier ist die einzige Plätze, wo wir wirklich uns so ganz deutlich äußern können. Ich rede jetzt von einem Freund von mir, der durch dieses System hier in Deutschland ermordet wurde. Uriallo war ein Flüchtling, der aus Afrika in Deutschland hier kam, bessere Leben zu finden. Er wurde dann durch zwei Polizeibeamten festgenommen, die haben ihn in eine Polizeizelle gebracht und dort Hände und Füßen gefesselt und dort lebendig verbrannt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, ob der Lebendige. Ob der gelebt hat, als man ihn verbrannt hat, oder ob der schon tot war. Genau. Und natürlich, wie wir auch gehört haben, wir hatten mit dem institutionellen Rassismus richtig zu tun gehabt. Ne? Als Uri Yalu starb, normalerweise eine Staatsanwaltschaft seine Aufgabe ist, dieser Fall aufzuklären. Aber sofort haben sie darauf hingelegt, dass Uri Yalu selbst sich angesundet hat. Obwohl gab es keine Ermittlung damals. Wir baten der Staatsanwaltschaft, wir, dieser, oder wir die Freunde von Uriello, die Schwarz-Community in Dessau, diese Leichname wieder zurückzubekommen. Mit aller Schwierigkeit hatten wir diese Leichname wieder zurück. Und dann haben wir nach Frankfurt geschickt. Auf unsere Kosten dort hat man rausgeklickt, dass sein Nasen kaputt war und sein Trommel alles kaputt war. Was nicht in der ersten Autopsie drin war, was erklärt das? dass die Stadt schon, nicht nur in Dessau, sondern Magdeburg auch ihre Hand darauf gelegt haben. Das sind Kammer, Ordnungsamt, Staatsanwaltschaften, Richtern, die alles zusammengetan haben, auf ein Wort zusammengefasst haben, er hat sich selbst verbrannt. Und wir mussten aber, wir, die schwarze Community, kämpfen, 15 Jahre lang dieser Stadt zu beweisen, dass Uri Yalu nicht in der Lage war, sie selbst anzuzünden. Viele Leute sind hier, bestimmt. die haben das mitgekriegt oder die haben das unsere Pressekonferenz auch mitgekriegt. Wir haben unabhängige internationale Kommissionen hierher geholt, in Deutschland, die uns vorgelegt haben, ohne Brandbeschleuniger Uri ja, äh, ohne Brandbeschleuniger, wie man Muriallo gefunden hat, hätte das nie sein können. Das heißt, man hat ihn zusammengeschlagen, getötet und danach, das alles zu vertuschen, hat man einen Brandbeschleuniger an ihn draufgelegt und verbrannt. Warum das aber? Weil zwei Personen vorher in dieser Zelle auch tot waren. Das sind Mario Bichtermann und Hans Jungen Rose.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 Wir riefen die ganze Zeit an, komm mit auf die Straße gehen. Deutschland ist ein verbrechliches Land. Die mörden immer noch Leuten wie wir. Die mörden immer noch Leuten, die nicht so Weiß-Hautfarbe haben. Wenn Gallo weißer gewesen wäre, hätte man ihn gar nicht mitgenommen, weil er nicht getan hat. Es lag nicht mal eine Strafanzeige wegen ihm oder Straftakt vor ihm. Ja. Wir haben mit einem rassistischen System in Deutschland hier zu tun. Damals hatten man uns die Antidiskriminierung, Opferberatung zu uns geschickt. Wir die Initiativen Gedanken an Wurialo, die sollten uns betreuen, die sollten uns helfen, ein paar Sachen zusammen zu tun. Aber die haben uns auch verbieten, dass zu sagen, Wurialo das Mord war. Wir sollten nicht Mord sagen, als wir versucht haben zu sagen, es war ein Mord. Man hat uns zusammengeschlagen. Ich lag vier Tage lang im Krankenhaus. Meiner Laden, der ich damals besaß in Dessau, 2008 hat man die Lizenz abgesogen. Man kann sich nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland passieren konnte, aber es war passiert. Danke schön. Nun ähm. hast du erzählt, du hast, ihr habt Gutachten abgeliefert, ihr habt Untersuchungen abgeliefert, ihr habt Proteste durchgeführt, ähm, Strategie gefragt, auf was könnt ihr setzen? Das System offen konnte ich nicht, ähm, aber der Fall muss aufgeklärt werden. Was ist euer gibt es einen Plan, gibt es eine Idee sozusagen, wie weiterzumachen ist?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 Er hat keine Stresshormone in seiner Urin gehabt. Keine DNA auf dieser Feuerzeug, die er angeblich benutzt hat, selbst anzuzünden. Wir haben dieser Feuerzeug genommen, der er benutzt hat, angeblich, dass er sich selbst angesundet hat. Wir haben den in Auftrag gegeben. Wir haben das festgestellt, dieser Feuerzeug war nicht mal in dieser Zelle drin. Ansonsten hätten wir mindestens diese Spur von der matratze oder die selle auf dieser feuerzeug gesehen gibt nicht nach zwölf jahre nach zwölf jahre der generalstaatsanwaltschaft bietmann stellt eine gutachter vor damit man dieser fall sagt er wir wollen jetzt dieser fall aufklären er sollte dieser matratzen brennen innerhalb von 30 minuten Aber innerhalb von dieser 36 Minuten konnte dieser Matratz nicht brennen. Tatsächlich kommt er in die Öffentlichkeit und Ah, doch, es liegt eine Straftat vor. Uriallo ist ermordet wurde, der Staatsanwaltschaft in Dessau. Aber gibt ja diese ganzen Sachen an die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe? Und der nimmt dieser ganz Akten sagt es ist zu heiß für ihn schickt er dieser ganze Akte in die Halle damit man dieser Fall einfach einstellt das heißt es kommt von oben ne? und genauso Maria Massar Dominik Kumajo, Christian Schwinde die auch angeblich eine Metze benutzt hat als Polizeibeamten in dieser Arbeitsamt da die haben ihr vier Kugeln gegeben, eine Frau. Die haben gesagt, dass diese Frau eine Messe hatte. Aber durch unsere Untersuchung, via die Community, haben wir das festgestellt, diese Frau hatte nicht mal eine Messe am Hand gehabt. Warum wohl? Aber überall in den Medien stand es genauso wie bei Uriallo, einer Drogendealer, die Frauen belästigt hat. hat sich selbst angezündet. Das war 2005. Wir saßen alle Nachrichtenjournal RTL um 12 Uhr. Da konnten wir das sehen. Wow. Das ist überall in die Medien gekommen. Drogendealer, Schwarze, die Frauen belästigt hat. Aber Belästigung mit sexueller Belästigung. Damit sind sie dann gut rausgekommen. Aber Gott sei Dank haben wir nicht aufgegeben. Haben wir immer noch gekämpft und dann tatsächlich das haben wir das vorgelegt, deren Gesicht, dass ihr Verbrechen seid, dass ihr unsere Brüder ermordet hat. Ja, danke Mukhtar, dass du das nochmal äh, mit uns teilst. Ähm, ich wollte das auch noch mal würdigen, weil ähm, also dieses Selbstermittlungen anstellen, das war ja da sozusagen der Weg, für den ihr euch entschieden habt, weil man halt diesen ganzen Ärzte ähm, äh, Gutachten und so nicht trauen konnte. Und ähm, damals war ich auch irgendwie öfter da in diesem in, in Magdeburg. Und ähm, eben der ganze Prozess war total also schwer mit anzusehen, also weil die einfach die ganze Zeit gelogen hatten. Und dann war die einzige Möglichkeit, eben eigene Ermittlungen anstellen. Und dafür musste jemand gesucht werden, international. Dafür musste enorm viel Geld zusammengetrommelt werden. Und dann musste man halt mit diesem, äh, mit diesem Gutachten, das dann das belegt hat, was wir eigentlich schon wussten. Ähm, dann das nochmal in den Prozess reinbringen und sozusagen dann eigentlich die Wahrheit nochmal neu erzwingen und dann haben die das aber nochmal geschafft, so zu unterdrücken. Also es ist einfach so mega systematisch und ähm, da, da sieht man einfach mit wie viel, also da ist wirklich so viel ähm, Kraft und Macht reingegangen, das so zu unterdrücken. Und es gab, es ist ja auch mit der einzige Fall, der wirklich auch in den Medien ist, wo sogar die Medien sagen so, äh, also, sorry, plötzlich sind alle Videos weg, äh, keine, die Kronzeugin spricht nicht mehr, ähm, die, auf einmal taucht da ein Feuerzeug auf, was vorher gar nicht da war. Also, es ist einfach so offensichtlich, dass gelogen wird. Sogar die deutschen Medien glauben das, aber trotzdem haben die das geschafft, diese Staat, weil es eine Staatsaffäre einfach ist, das so zu unterdrücken. Und ähm, eben und deshalb, also es gibt halt so, wenn jemand stirbt in Gewahrsam, also das haben wir auch in dieser Kampagne, das in custody, gibt es ja auch diese ganzen äh, Fälle, die wir da zusammen, suchen. So, nee, das habe ich leider nicht, aber ähm, und, und da, also wenn jemand stirbt, dann sind da die Hinterbliebenen und meistens äh, gruppieren sich dann irg irgendwelche Leute, die irgendwie unterstützen, wie ihr dann in dem Fall und die machen dann so diese ganze Arbeit, die die Polizei halt nicht macht so und das ist wirklich also das ist so so viel engagement und also ja ich wollte nur noch mal das würdigen das sagt man jetzt so einfach da haben wir dann so ein gut organisiert aber das ist einfach ein berg so und ihr hattet mega große feinde so, und ich weiß auch zum Beispiel, dass damals, äh, du hast ein paar Sachen erzählt, die damals passiert sind, aber die Repression, also viele Leute, die einen unab und nicht einen festen ähm, Aufenthalt hier hatte damals, die mussten dann halt gehen, weil sie sich dafür eingesetzt haben. So. Also, danke nochmal. Mukta, äh, ich habe eigentlich eine allgemeine Frage an euch, also man redet sozusagen von Selbstorganisation nicht, das war auch deine Frage, also ähm, man redet sozusagen von Gegenmacht, weil äh, ohne geht es nicht, weil die, der liberale Traum ist sozusagen, dass das System irgendwann so gut klappen wird und ich glaube anhand von deiner äh, Erfahrung ähm, äh, des Kampfes ist es ja äh, und von vielen anderen Erfahrungen, die du auch erwähnt hast, äh, es ist ja klar, dass das System sozusagen äh, dafür äh, geeignet ist, ähm, weiter so zu äh, das, ähm, sich zu betreiben. Ähm, also wie, wie könnte ähm, und äh, am Anfang haben wir Massimo geredet über diese Kämpfe, die zusammenkommen mit Migrantifa, mit sagen den, der Autonomen Szene und so weiter. Also wie was äh, und äh, in den, in den sagen, sogenannten Randalen in den USA ist auch klar geworden, wenn man sagen mit anderen Mitteln kämpft, dann bewegt sich was langsam ein bisschen. Also meine Frage ist so irgendwie was, wie könnte eine Gegenmacht einer Selbstorganisation, ein Bündnis hier aussehen und äh, was sind eure sozusagen, Wünsche äh, und äh, Erfahrungen in, in dem Bereich? Hm. du antworten? Ja, du wurdest auch gefragt. Du kannst auch ja, mal kann was sagen. Alles gut. Alles gut. Erzähl mal was von dir. Na, ich mach's kurz. Also ich glaube, auf jeden Fall, was sich zeigt oder was sich für mich herausfordert, ist, dass man nicht eins zu eins Dinge übertragen kann. Also wir können, glaube ich, also, es ist gut, dass es so eine weltweite Protestbewegung gibt, und es ist und diesen Label Black Lives Matter, und trotzdem müssen wir nochmal genau hingucken, was hier in Deutschland stattfindet an systemischen Ausgrenzungen und systemischen rassistischen Morden und, und etc. pp. Ne? Und ich glaube, dass sozusagen jetzt die Blaupause sein könnte, Formate wie jetzt NSU-Tribunal-Komplex auflösen beispielsweise, wo ganz viele Akteure zusammengekommen sind aus ihren verschiedenen Spektren mit ihren verschiedenen Kämpfen und abgebildet haben, was findet überhaupt statt aktuell. Ne? Also wo sind die, wo stehen wir aktuell, was, was erwarten wir, was fordern wir. Und auch nochmal zu gucken, dass eben auch jetzt hier in diesen Protesten auch ganz viele Perspektiven ausgeschlossen waren. Also wir sprechen jetzt von Black Lives Matter, das ist natürlich enorm wichtig, weil das ja ein Thema ist, was meistens eben nicht besprochen wird, Antischwarzer Rassismus. Aber wir haben hier Gruppen, Sinti und Roma beispielsweise, die mindestens genauso unter dieser rassistischen Polizeiterror zu leiden haben und weniger Gehör finden, weniger sozusagen auch Lobby haben in der Gesellschaft. Und da ist es eben wichtig, glaube ich, erstmal zu gucken, wer spricht eigentlich aktuell tatsächlich und wer wird gehört. Und das zusammenzuführen, das sichtbar zu machen. Und deswegen finde ich auch den Kampf bei euch, dass er sich immer mehr ausweitet. Ne? Dass es nicht bloß um Uri Jallo geht. Der steht sozusagen für ein System oder dass ein ne, Mensch sozusagen durch ein System ermordet worden ist und, und eben ein, kein Einzelfall ist. Ne? Dass es sozusagen sich einreiht und auch immer wieder sich wiederholt. Und, und das zu sehen, das im Blick zu behalten, glaube ich, ist, ist, ist die, der wichtigste Punkt, glaube ich, auch hier. Ne? <lacht> Ja, also ähm, Stichwort Sichtbarkeit, also wer ist sichtbar und wer ist nicht sichtbar. Also ich denke, was ja oft passiert so in unserem Zeitalter, ist, dass wir immer so die organisierten Leute sehen. Und ich meine, es gibt total große Verbände, ähm, ISD zum Beispiel, <lacht> Sehr, ist bundesweit einfach eine schwarze Organisation, die bekannt ist und organisiert und so. Aber es gibt halt eben ganz, ganz viele äh, ähm, Menschen und Gruppen. Ähm, und ja, wie soll man das nennen, so irgendwie ja, Gruppen oder so, die äh, eben halt Einfach die ganze Zeit arbeiten und sich unterstützen und Community-Arbeit machen. Das sind zum Beispiel eben so kleine Kulturvereine zum Beispiel oder was ich auch sehe in der Beratung, dass einfach so viel Support dann aus der Familie kommt, dass äh, eben dann die, die Schwestern mit zur Schule gehen und dafür die Rechte kämpfen und dann kommt noch eine Freundin mit aus der Schule, die das auch schon erlebt hat und dann reden die da mit der äh, Tante, die schon mal Lehrerin war oder so. Also das ist halt so, das ist so Alltagsorganisierung, das ist dann nicht das, was dann irgendwie so ja, in den Nachrichten kommt oder so. Und ähm, deshalb finde ich das so wichtig, auch diese Beratungsarbeit zu machen, weil ich sehe einfach, dass also so viel passiert die ganze Zeit, was aber noch nicht so eben am Bildschirm ist. Und, und, und das, ist also, das ist so ein bisschen die äh, Energie oder so, die ähm, also schwarze Bewegung sowieso immer äh, nach vorne bringt. So. Hallo alle, wir haben eine Rap-Song gemacht auf drei Sprachen, französisch, englisch und deutsch, das heißt Black Lives Matter. Und wir werden das jetzt für euch machen. Ich hoffe, ihr ähm, habt viel Energie. Ja, äh, noch ein kurzes Wort von mir. Ich war die letzten Wochen übelst fertig aufgrund von verschiedensten Sachen, aber ich hatte auch wieder richtig viel Angst vorm Faschismus, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Zustände in diesem Land einfach übelst eklig sind und jede Woche kommen neue Nachrichten raus über Bundeswehr, Polizei, Netzwerke, was weiß ich, die Faschos sind dabei, sich zu organisieren und die haben ziemlich Bock darauf, ihre Ideen weiterzutragen, deshalb schön, dass ihr alle hier seid, weil ich denke, wir müssen gucken, dass wir zusammenstehen und unsere Ideen verbreiten und da weiterhin dagegen halten, weil ansonsten wird das noch ekliger in diesem Land werden, besser wird es von allein nie. Äh, der Song hat mir ganz schön viel Energie wiedergegeben und wir versuchen das mal jetzt hier ein bisschen zu spreaden. Schön, dass ihr alle da seid. ja, ja dann kann ich auch ein paar Wörter sagen zu unserem Song. Ähm, also, die Refrain sagt, dass... Äh, um, so, I can translate it a bit. Fuck state racism and fuck the national police. Ähm, und quasi, dass ob wir schwarz sind, ob wir weiß sind, äh, Araber, Asian, dass wir unsere Fist hoch haben sollen und alle zusammen kämpfen sollen gegen diese Staaten, gegen Rassismus und vor allem gegen Kapitalismus, weil ohne Rassismus gibt es keinen Kapitalismus. <lacht> Genau und dass wir also dass ich sage auch dass ähm, eine spontane Bewegung reicht eigentlich nicht das habe ich ähm, erfahren in Frankreich mit die gelbe Weste Bewegung wo ganz spontan sind Millionen auf die Straße gegangen gegen einen Stadt. Ähm, und eigentlich ist Macron immer noch in der Macht genau wie in Chile und andere Länder und dass wir uns wirklich organisieren müssen weil die Kapitalisten da oben sind organisiert und wir müssen uns international organisieren in unsere eigene Organisation. Genau. Und das versuchen wir mit diesem Song ein bisschen zu sagen. Hast du es geschafft? Okay, cool. <lacht> <lacht> Fuck bin ein bisschen in der Stadt, ich bin Black Lives Matter, wir haben uns qu'on la wir haben le in levé, Stadt, leurs der pas de justice, pas de der Stadt, wir We can c'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier ranger vos blablabla bla, bla, et ça fait ben ben ben dans les manifs qu'on tire ça fait oh, oh les lacrymos qu'on inspire et ça fait aïe aïe aïe la souffrance de nos dents, à l'usine contre l'identité identité jeunes de quartier qui veulent juste vivre après des siècles d'esclavage vous êtes bien enrichis grâce à l'esclavage moderne vous continuez vos profits vos moyens d'oppression sont vite à votre système capitaliste ne voyez pas que vos violences se font sans sacrifice s'il n'y a pas de frontières pour l'oppression alors il n'y a pas de frontières pour la révolution vous méritez la destitution pas les La révolte mondiale ne suffira pas, s'organise par millions. venez vous les vies que vous nous avez Vous avez tout volé jusqu'à notre toute d'identité. Sous policiers réprimés, tu en toute impunité. Carté chez les jeunes et jeunesses du monde entier, fuck le racisme d'État, ou il y police nationale. Black Lives Matter. Il y a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé. On prend blanc plan, en pas de justice, pas de clé. On fait la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier? Bla bla bla. Unsere Leute kommen zurück auf die Straßen Zu viele Jahre habt ihr meine Schlechtern geschlagen Kämpfe für bessere Tage, ich glaub die Message ist klar Fängt die Polizei und diesen rassistischen Staat Faschus warten unter Grund auf die nächste Aritat ist NSU, AfD im Bundestag Polizisten machen in der Köln, Gags auf Shisha-Bars Journalisten schreiben Märchen reden von den Clans Rassisten im Uniform, Urida und das Hamal Und wenn wir uns wehren schicken, sich die Hunde vor du auf Sukkain, schlagen auf die Riemann der Bulle bleibt ein Schwein, sie sind nur die Hühner, der Gewalt vom Vater schnarrt. Gott auf jeden Fall für uns wird fast zu hart. Werde niemand schweigen, können für die Freiheit am Anab. Die Schleiden zurück, jäla jäla Migranti fahrt. Fortschritte, Aziz, d'Etat, wenig, la police nationale. Blank, life, smiley, y'allontan, qu'on soit la lache. On a le point levé, qu'on soit leur blanc au Arab. Pas de justice, pas de fil, und c'est la guerre, qu'on déclare. Violence rassistentiale, violence patriarcale, même combat. We can't breathe. Why can't we racist importations, profit accumulation, and mass incarceration. Your system doesn't function without sexism be racism. Your do won't be normalized if that's your expectation. Nothing to be to be do to bring divided? Why to the ground. The anger and the pain is Cutting into power, all you fucking leaders. Going high to your towers. Organized and getting stronger by the hour. Cops only that serve the rich and the wealthy. States are just another form of modern day slavery. Try to push us down, but the world is awakening. Coming together to fight the mess you created. Nothing changes, so we're back out on the streets Black Lives Matter, it's the time to succeed. George Floyd, Western power, this freedom of sweet No just justice, no peace, fuck the police. police. Fuck le racisme d'État, we oui, need the police nationale Black Lives Matter, il y a longtemps qu'on soit l'alarme, on a le point ouais, levé. Qu'on soit leur plan ou arabe, pas de justice, pas de paix, c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale, opérance patriarcale, violence, même combat contre black le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que, que vous comprenez pas, pas aux dirigeants du monde entier, Je vous bla, bla, Jetzt wirklich, ja? Zweimal. vielen Dank, Dankeschön. Ja, wir sind äh, Intare und Sora, und äh, den Song heißt Black Lives Matter. Wir haben einen Clip gedreht, äh, und ja, ihr könnt es alle gerne anschauen auf YouTube. Und danke euch alle auf jeden Fall. Das, hat, das war die erste Mal, dass ich vor so viele Leute gerappt habe. Ganz schön, dass es jetzt den flüssigen Übergang machen kann vom Panel davor, ähm, da habt ihr ja schon so ein bisschen über radikale Perspektiven und ähm, so die Frage nach, äh, okay was, was gibt es jetzt eigentlich für Visionen gesprochen, ähm, aus, dem, aus dem Rassismus geht ja immer auch der antirassistische Widerstand hervor und die Frage, die wir so ein bisschen diskutieren wollen, ist, wie kann man unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, wie kann man gemeinsame Kämpfe organisieren, die die Gemeinsamkeiten betonen, ohne die Unterschiede, die es irgendwie gibt, zu verwischen und vor allem auch, wie kann über den Antirassismus oder wie kann über die Kämpfe auch konkret die Frage nach gesellschaftlicher Veränderung gestellt werden. Umso passender ist es, dass hier direkt im Anschluss an unsere Veranstaltung dieses Screening von I'm Not Your Negro von, von James Baldwin stattfindet, von dem ja auch die berühmte Aussage stammt oder die rhetorische Frage in Bezug auf die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, wollen wir wirklich in ein brennendes Haus integriert werden? Also die Frage danach, Okay, wollen wir wirklich nur Gleichstellung innerhalb der bestehenden Verhältnisse oder wollen wir nicht noch ein bisschen mehr? Genau, und das ist jetzt das, was wir im Idealfall gemeinsam erarbeiten. Also am Ende dieser Veranstaltung steht eine Blaupause für antirassistischen Widerstand. Genau, dann fangen wir am besten vielleicht mit Sabrina an. Du bist ja Nebenklägerin in dem Prozess zu dem, Anschlag, zu dem Antisemitischen Anschlag in Halle. Und äh, da würde ich direkt dazu einsteigen. Vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, was da passiert ist und was so deine Perspektive auf diesen Anschlag ist und wieso du auch der Meinung bist, dass es sich sozusagen natürlich um einen antisemitischen Anschlag handelt, aber auch darüber hinaus. Hallo. Ja, oh. oh. <lacht> uh, yeah, also ich bin Sabrina. Uh, Vielleicht, ob mein Deutsch verlasst mich, kannst du übersetzen. Ähm, ja klar, ich war in Halle, ähm, es war Yom Kippur, äh, es gab einen Anschlag von Stefan. <lacht> ähm, und äh, ja, es war nicht nur ein antisemitischer Anschlag, sondern auch ein antifeministischer, weil eine Frau äh, getötet werden. Uh, und auch ein rassistischer uh, Anschlag weil ein Mann in ein Donnershop, uh, also er hat zu einem Donnershop gegangen um, und ja uh, um, yeah, für uns das ist es wichtig für um, for us it's important uh, to know that it wasn't just an anti-Semitic attack that in his ideology, he's obviously anti-Semitic, it's very clear, um, but in his reports, in the things that he says in his manifesto, um, his worldview view is uh, white nationalist. Um, and he killed a woman because she spoke back to him. Like it was very, he, he killed her because she said something to him. Um, and how dare she say something to him? This was his mentality. Uh, and when he couldn't get into the synagogue, he was shooting for skin color. This is his quote. Um, so for us, it's clear that anti-Semitism has a particular history in Germany, uh, and it's a difficult history, uh, it's a tumultuous history, um, but there's also a history of uh, racist violence, not only anti-Semitic violence in Germany. Um, and yeah, for us, it's really important to to know that it's not like a single isolated um, case. Okay, ich würde das kurz übersetzen. Sorry. Ähm, alles gut. <lacht> ähm, genau, also es ist wichtig, also es ist Ihnen wichtig zu betonen, dass es ähm, sich natürlich um antisemitischen Anschlag ähm, gehandelt hat und Antisemitismus hat ja auch in, in Deutschland nochmal eine spezifische äh, Geschichte. Ähm, aber es war eben äh, auch zum Beispiel ein antifeministischer Anschlag, also die, die, die Motivation hinter der Gewalt, äh, war ja eben auch, dass eine Frau ihm zum Beispiel widersprochen hat und dass er nicht akzeptieren konnte, dass sozusagen eine Frau Nein zu ihm sagt, also dass da eine klar antisemitische Motivation dahinter, äh, eine antifeministische Motivation dahinter steckt und auch, dass er, als er in die Synagoge rein ist, ähm, hat er sozusagen nach, nach Hautfarbe geschossen, also dass, dass seine eigene Motivation auch, also dass er seine eigene Motivation auch sehr klar ähm, rassistisch formuliert hat. Und ähm, dass es sich da klar um so einen äh, white nationalist, also so, ich glaube, weißnationalistisch betrifft es nicht ganz, auch um einen faschistischen Anschlag irgendwie gehandelt hat, der ähm, diese verschiedenen Ebenen auch irgendwie kombiniert. Also das, das lässt sich in Bezug auf Halle nicht so richtig trennen. Und The, the pattern of attacks, like also in, in Hanau after, these attacks build on themselves, right? So the reason that they film themselves is because they want other people to see how easy it is to build a weapon at home and how weak the state is um, and how, how they have to take matters into their own hands because this um, Jewish world agency that's changing the world is also um, bringing leftists and feminists and migrants into Germany and so they have to take matters into their own hands and change things. Und um, so, one feeds the other, right? One inspires the other. Um, and in this way they're directly connected. Yeah. Um, genau, also der, der Anschlag von Halle ist mit dem äh, Anschlag in Hanau auch irgendwie verbunden. Also im Weltbild der Täter ist es irgendwie so ein riesiger Komplex, der Antisemitismus und der Rassismus und der Antifeminismus. Und ähm, also sie wollen sich ja auch irgendwie als... Leute darstellen, die irgendwie selber tätig werden, die selber aktiv werden und ähm, die andere Menschen auch inspirieren wollen, auch ähnliche Anschläge zu verüben. Also die, die motivieren sich da irgendwie gegenseitig in ihrer, in ihrer Gewalt. Genau. Danke. Ähm, ja, dann würde ich eigentlich auch gleich schon zu einer e überleiten. Du bist ja ähm, aktiv bei Migrantifa und äh, da geht es ja eben auch darum, irgendwie unterschiedliche Perspektiven ähm, miteinander zu verbinden in diesem Zusammenhang, eher antifaschistische und antirassistische. Ähm, und das hat sich ja auch irgendwie vor allem im Zusammenhang mit Hanau gegründet. Ähm, wie, wie verbindet ihr da irgendwie diese unterschiedlichen Ebenen und vielleicht kannst du auch nochmal was dazu sagen, wie ihr so... Ähm, so, so Polizeigewalt und Rechte also so Gewalt von die von rassistische Gewalt die von Nazis irgendwie ausgeht miteinander verbindet diskursiv okay ähm. hm. also es gibt natürlich schon immer migrantischen Widerstand und antirassistische Kämpfe und antifaschistische Kämpfe von Migrantinnen solange es Migrantinnen gibt Migrantifar ist jetzt nichts Neues ähm, aber es war schon so dass ich post Hanau ähm, so ein wenig institutionalisiertes und sehr loses Bündnis geschlossen hat in vielen Städten, diese Idee von wir sind wütend und traurig und wollen dieses ähm, Gefühl und diese Ohnmacht irgendwie so in Aktionen übersetzen und ähm, was wir auch immer wieder betonen, dass das möglichst breit aufgestellt ist und die Idee ist antifaschistische Politik von Migrantinnen für Migrantinnen zu machen und auch dieser Begriff ist natürlich irreführend, weil viele von uns haben keine Migrationspolitik, Biografie, die wird immer nur wieder in uns reingelesen mit diesem Wo kommst du eigentlich her, wenn du halt nicht Laura heißt und blond bist? Ähm und genau, also sowohl Afrodeutsche sind ja in dem Sinne keine Migrantinnen, sondern äh, hier geboren und auch ähm, weiße Migrantinnen aus Österreich machen hier keine Rassismuserfahrung. Und nichtsdestotrotz benutzen wir sozusagen dieses Label und jeder kann dieses Label benutzen, um antifaschistische Politik für Migrantinnen zu machen. Genau, das mal dazu. Und dann kommen natürlich verschiedene Perspektiven einfach über die Konstellation, die sich da zusammenfindet. Also die Perspektive wird natürlich auch durch die Gruppe geprägt und die ist halt gemischt. Wir sind so ziemlich divers und das hat sich zum Beispiel auch nach dem 6.6. verändert. Da ist Migrantifa, wenn man das so sagen will, schwärzer geworden, also viel mehr schwarze Menschen haben in Migrantifa reingefunden, weil über die ähm, Demo am 6.6. am Alex, die so eskaliert ist, sich dann auch Betroffenen-Support gegründet hat und im linken Block eben ähm, viele schwarze Personen organisiert sind. Ähm, Genau und das verändert sich glaube ich so durch die gemeinsame Analyse und das gemeinsame Zusammenarbeiten, dass wir sozusagen voneinander lernen und da sind natürlich viele verschiedene Leute mit verschiedenen Bildungshintergründen oder auch politischer Analyse und ähm, das wird dann halt so ausgehandelt miteinander. Es gibt halt so ein paar No-Gos, die wir für uns definiert haben, aber wir sind ja nicht hier, um irgendwie Manifeste zu schreiben oder... Ähm, linke Politik im klassischen Sinne zu machen, sondern es ist ja auch eine klare Abgrenzung von weißen linken Strukturen, die nicht wirklich zugänglich sind für Migrantinnen, wo Szenecodes oft eine Rolle spielen, wo, naja, Antifaschismus als Lifestyle halt auch so ein bisschen möglich ist, weil klar, es werden auch weiße Antifaschistinnen ähm, von Faschismus und dem Staat drangsaliert und getötet, Walter Lübke, aber vom Ding her ist es möglich, dass du als weiße Person dein Shirt ausziehst, die Meinung änderst, dich umdrehst und du bist fein auf der anderen Seite von der Demo und das ist halt für gewisse Leute aufgrund ihres Körpers, der im Politikum ist, nicht möglich. Und was Polizei angeht und die Verstrickung von rechter antisemitischer und rassistischer Gewalt, ähm, ist die Polizei halt nun mal, da geht es gar nicht so darum, gibt es irgendwie gute Bullen oder nicht, sondern Polizisten haben halt eine Funktion und die Funktionen sind sozusagen... Gesetze und einen Status Quo aufrechterhalten und durchführen, der per se rassistisch und diskriminierend ist und äh, dann hast du natürlich auch einfach noch Einzelpersonen und ähm, Strukturen innerhalb der Polizei, die angezogen werden von einem gewissen Kadergehorsam und von einer gewissen Mentalität und auch der Möglichkeit einfach so Gewalt auszuüben und Hierarchien aufrechtzuerhalten. Also ob das jetzt Reichsbürger sind, die suspendiert werden bei der Bullerei oder die Sache in Frankfurt mit der Anwältin, die Drohbriefe erhalten hat oder dann halt auch wieder so der Umschlag zu so Innenministerien beispielsweise, wo jetzt in Hessen wieder Gelder, die eigentlich für die nach Hinterbliebenen von Hanau gedacht waren, für so eine Beratungsstelle, Response heißt die, die werden geblockt und dann mit so fadenscheinigen Erklärungen geblockt, warum das so, also dass das eigentlich eine Bürokratiesache angeblich wäre, obwohl es total klar ist, dass hier Opfer von rechter Gewalt ihre Stimme genommen wird und die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Und das zeigt halt so ein bisschen diese Verzahnung von Sicherheitsbehörden und Rassismus oder rassistischer Gewalt, wie wir es wir vom NSU auch schon wissen, weil Aktivistinnen jahrzehntelang das für uns aufgearbeitet haben, wie hier der Verfassungsschutz V-Männer finanziert hat, die wiederum direkt in den NSU äh, gelaufen sind. Oder wenn wir an die EU-Außengrenzen denken, wir denken an Frontex, wir denken hier an die BVG-Kontrolleure in unserer Stadt, die eigentlich der verlängerte Arm der Bullerei sind und die genauso rassistisch, sexistisch, klassistisch sind wie der Rest. Das Tragische daran ist halt so ein bisschen, dass wenn wir jetzt weggehen von so organisierten Nazi-Strukturen und wir uns zum Beispiel so ein privates Sicherheitsorgan anschauen wie die BVG, dann ist die Konstellation von BVG-Controlatis ja auch eher sozial schwach. Also es sind viele sozial schwache Menschen, es sind migrantisierte Menschen, es sind Menschen, die vom Jobcenter oft in diese Jobs reingesteckt werden. Und dann wird halt so ein bisschen nach oben gemeckert, aber nach unten weitergetreten. Und das ist glaube ich was, was wir für die Verzahnung unserer Kämpfe uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass man halt nach unten gucken und reichen und denken muss und ähm, weg muss von diesem nach oben pöbeln nach unten treten. Ähm, das das würde ich auch noch mal bekräftigen und ich glaube, dass es ähm, gerade bei Hanau ja auch total sichtbar ist, wie eigentlich die Verbindungslinien von so einer staatlichen Gewalt von, äh, ne, von Poli also Rassismus bei der Polizei und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 Deswegen ist es gerade da wichtig zu schauen, ähm, dass man nicht entweder über das eine oder nur über das andere spricht, sondern ähm, äh, also institutioneller Rassismus im Staat und, und rechte Gewalt, da gibt es einen Zusammenhang. Also das sind nicht zwei völlig voneinander getrennte, getrennte Themen. Das ist ja auch ähm, die Perspektive, die, die auf der Black Lives Matter, äh, äh, also die durch Black Lives Matter irgendwie thematisiert werden sollte, äh, wenn hier auch eher der Fokus auf auf Polizeigewalt, auf rassistischer Polizeigewalt liegt. Shima, ähm, was würdest du sagen? Was sind die, also was ist so die vielleicht die Spezifik von so einem ähm, anti-schwarzen Rassismus, aber was sind auch irgendwie die Verbindungslinien zu ähm, anderen Rassismen und vor allem was sind ähm, vielleicht so Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bei Kämpfen oder wie könnte man da irgendwie noch so eine intersektionale Perspektive mit reinbringen? Ja, hallo. <lacht> ähm Genau, also äh, ich glaube, ich, ich mache mal so einen kurzen Schlenker, um zu sagen, als welche ich spreche, weil sonst, äh, genau, wir sind gerade schon so mitten in der Diskussion, aber mir ist das irgendwie wichtig. Ähm, genau, wir wurden jetzt eingeladen als sogenannter linker Blog. Das ist äh, am 6.06. oder durch den 6.6. entstanden, ähm, als in Berlin die große Black Lives Matter-Demonstration stattgefunden hat. Ähm, und da gab es sozusagen viel Diskussion in. Äh, in der schwarzen Community, aber auch ähm, in, also in Communities of Color, beziehungsweise alle gemeinsam waren so ein bisschen, was sind eigentlich die Forderungen? Also es war ja schon ein bisschen, es, deutet, also es war irgendwie klar, dieser Protest wird riesig und die Frage so, okay, wenn es so einen Moment gibt, wo so viele Leute wirklich auch auf die Straße kommen, welche Forderungen äh, bringen wir dann eigentlich auch damit rein? Und äh, gerade, weil das... Ähm, ja auch viel über Social Media äh, kreiert wurde und wir davon ausgegangen sind, dass auch viele Leute dort demonstrieren kommen, die äh, vorher vielleicht nicht politisiert sind und eigentlich, also sozusagen sondern spontan Protest, spontaner Empörung äh, auf die Straße kommen und sagt okay, uns ist es total wichtig, da äh, bestimmte, äh, aus unserer Meinung nach auch radikale Forderungen mit reinzubringen. Und zwar, äh, das ist dann vielleicht so ein bisschen, wo ich jetzt antworten kann, äh, zu sagen, es also dieser, der Kampf gegen Rassismus und äh, gegen die rassistischen Strukturen des deutschen Staates sind halt ewig lang und ewig breit gefächert. Also da gibt es, haben wir jetzt auch schon mitgekriegt in dieser Diskussion, es gibt unendlich viele Punkte, an denen wir kämpfen müssen und es gibt aber auch einfach schon unglaublich viele Bewegungen, Initiativen und Kämpfe, auf die wir uns beziehen können. Und außerdem äh, reicht es uns halt nicht oder... Auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir sind für schwarze Leben, äh, sondern äh, auch klar zu machen, wir sind für alle schwarzen Leben und äh, da sozusagen diese intersektionale Perspektive reinzubringen, dass wir sagen, ähm, wir müssen uns gegen verschiedene Machtverhältnisse gleichzeitig positionieren, weil selbst wenn wir sagen, wir sind für schwarze Leben, dann müssen wir mit bedenken, dass auch schwarze Menschen sozusagen divers positioniert sind. Das heißt, es gibt schwarze Transmenschen, es gibt äh, schwarze Disabled-Menschen, also sozusagen und in allen Verquickungen, ja. Ich kann es jetzt natürlich nicht aufzählen, was ich so. Ich hoffe, ich hab, ihr habt eine Idee, was ich meine, oder sonst googelt ihr Intersektionalität. Ähm <lacht> und ähm, ich glaube, ich finde sozusagen diesen Ansatz der Intersektionalität total wichtig, und zwar für alle Bewegungen und für uns alle gemeinsam, weil das für uns heißt, auch tatsächlich immer auch die radikalsten Perspektiven und Thesen mitzuzentrieren. Das heißt Gerade in der Position, wo ich von vielen Machtverhältnissen gleichzeitig negativ betroffen sind, sind natürlich meine Forderungen, also die politisierten Forderungen, auch radikaler, weitreichender, fordern die größte gesellschaftliche Veränderung. Ich hoffe, also so, ja. Und das heißt, einerseits innerhalb der schwarzen Bewegung ist uns das wichtig, aber das ist uns für alle Bewegungen wichtig, für jede Bewegung relevant. Das wäre so der eine Drift und der andere war ja die Frage von gemeinsamen Kämpfen oder auch spezifischen Kämpfen. Und ähm, ich denke, ich, also ich vertrete da sehr stark die Position, dass äh, auch bestimmt aufgrund meiner eigenen Biografie, dass es erstmal auch total wichtig ist, dass es verschiedene Strukturen gibt und verschiedene Arten, sich zu organisieren und auch verschiedene Communities. Das heißt, also auch als ich als schwarze Person habe nicht in der Schule gelernt, obwohl ich habe es doch in der Schule gelernt, wie Rassismus funktioniert, aber nicht so, wie man jetzt denkt, dass vermittelt wurde und erklärt wurde, oh, übrigens, ich mache jetzt rassistische Diskriminierung mit dir, sondern ich musste Rassentheorie im Biologieunterricht mir anhören und konnte dann im Nachhinein reflektieren, dass das wahrscheinlich Rassismus war oder eigentlich Rassismus par excellence. Das heißt, wir müssen auch... Erstmal verstehen lernen, welche Unterdrückung wir eigentlich erfahren. Und gerade da lässt sich Intersektionalität wieder auch nicht ausblenden, wenn ich von verschiedenen Machtverhältnissen betroffen bin. Ich muss erstmal verstehen, was mir da passiert. Und deshalb finde ich auch Community-Organisierung entlang bestimmter, konkreterer Unterdrückungsformen, das wäre jetzt in meinem Fall oder in dem Fall eine Organisierung, eine schwarze Selbstorganisierung oder eine Organisierung von Menschen, die sich als afrikanische Diaspora verorten können. Ähm, um da zu um dazu merken, wow, okay, das und das gehört alles da rein. Und ich denke, was relevant ist, ähm, und da kam ich auch wieder mit dem Biologieunterrichtsbeispiel drauf, ist, äh, es gibt diese ganz spezifische Rassifizierung, ähm, die, die schwarze Menschen, also die, diese Konstruktion der Rasse und was die schwarze Rasse ist und was damit in unsere Körper eingeschrieben wird. Ich glaube, das ist relativ zentral auch für die spezifische Diskriminierung, die wir erfahren oder äh, auf allen Ebenen. Und... Ähm, Wow, ich rede vielleicht schon sehr lange, ich hätte noch einen Punkt. <lacht> ich finde in der Bündnisarbeit und der Zusammenarbeit super relevant, dass wir es schaffen, zu sehen, wo wir quasi also die, die gleichen Erfahrungen machen oder vergleichbare Erfahrungen machen. Das heißt, wo wir gegen die gleichen Strukturen ankämpfen und. Und auf der anderen Seite oder beziehungsweise gleichzeitig ähm, schaffen, die spezifischen Forderungen auch nach außen zu tragen. Deshalb haben wir zum Beispiel in diesem linken Blog äh, auch ähm, während dieses Blog dann gesagt, okay, Black People to the Front, weil jetzt gerade wollen wir Z Schwarze leben und die Forderung gegen antischwarzen Rassismus zentrieren. Und dass dann alle sind, also alle müssen immer an diesem Kampf und an der Bewegung beteiligt sein. Und ich glaube, alle haben auch, wie wir es jetzt in der ähm, Verknüpfung mit, äh, mit antikapitalistischen Interessen. Alle haben Interesse auch an einem, Anti, an einem Kampf gegen antischwarzen Rassismus. Aber wir können sozusagen trotzdem in bestimmten Momenten bestimmte Forderungen zentrieren. Und ich finde, ein super Beispiel dafür war für mich, ähm, ich glaube, am 13.06. die Migrantifa-Demo, wo klar wurde: okay, hier sprechen erstmal verschiedene Stimmen zur Verquickung von Faschismus und antirassistischen Kämpfen. Und danach gehen wir aber alle zusammen zu dem Protest für das Mahnmal der Romnia und Sintessa und das sozusagen ne das heißt wir die die gleiche crowd hat sozusagen wir stehen in einem antirassistischen Kampf und wir gehen hier, machen die Forderungen laut, dann gehen wir dort, machen die Forderungen laut, aber ohne eine Selbstorganisierung der Romnia in Berlin hätte es diese, diesen Protest, diese Aufarbeitung, diese, diese konkreten Forderungen gegen diesen Rassismus und diese rassistischen Anliegen nicht gegeben. Also ich, also ich habe diese Arbeit nicht gemacht, so, aber ich kann dahingehend supporten und ich kann darauf aufmerksam machen, dass dieser Kampf Teil von auch meinem ist gegen das System. Ja, also ich würde das alles unterschreiben, was du sagst, der 13.6. war jetzt ein stabiles Beispiel dafür, wie das klappen kann, sozusagen. Ich weiß gar nicht so, was meine Überlegung gerade ist, ich dachte einfach so, ja, so, keine Ahnung, im Endeffekt machen wir ja alle so Identitätspolitik. Ne? Also wir haben so spezifische Gruppen und für die setzen wir uns ein und wir haben da irgendwie bestimmte Forderungen. Und wie du gerade schon gesagt hast, es geht ja nicht um Gleichmachung, sondern es geht ja um die Vorstellung von einer anderen Gesellschaft, von einer anderen sozialen Ordnung, in der diese Hierarchien, mit denen wir so leben und der Gewalt, mit der wir leben, nicht mehr sind. Und da geht es ganz viel, glaube ich, um die Hinterfragung von Allgemeinplätzen und dem, was wir von als normal begreifen, dass es eben nicht normal ist, dass man da zum Beispiel so zusammenarbeitet. Also, dass es nicht Standard ist, dass wir alle für Roma auf die Straße gehen. Dass es nicht Standard ist, dass wir alle für Transmenschen auf die Straße gehen, weil es uns irgendwie an Bewusstsein mangelt und an einer gewissen Analyse auch, diese Sachen so zusammenzudenken. Mein Mitbewohner hat dann eine Anekdote mit mir geteilt, wo eine der ersten spontanen BLM-Demos vor der US-Botschaft stattgefunden hat. Und dann, keine Ahnung, irgendeine Person hat einen Redebeitrag gemacht oder so und es ging irgendwie um Hanau. Und dann hat eine schwarze Person reingeschrien war so, hä, warum geht das denn jetzt um Hanau? Es geht doch gerade so spezifisch um Black Lives Matter und das so nachvollziehen zu können, dass wir nicht alle von denselben Rassismen, aber, also ich sag immer, das ist dasselbe Ökosystem, Scheiße, Rassismus, aber jeder schwimmt so ein bisschen auch in seinem eigenen Sumpf, so wenn es um die Positionierung geht und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 Ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, dass, wir hatten es da vorhin kurz drüber und ich kann die Erfahrung auf jeden Fall teilen, dass ich das nicht so nachvollzogen habe, was eigentlich in Halle jetzt abgeht, also was so das Aftermath von Halle eigentlich ist. Du bist ja Nebenklägerin und das ist ein blinder Fleck, weil meine Berührungspunkte mit jüdischem Leben zum Beispiel relativ geringe sind und das für mich auch nicht mein zentraler Kampf ist, obwohl es natürlich auch mein Kampf ist. Yeah, thank you guys uh, for your input. Uh, I was uh, following diligently. Um, <laughs> Hello. Um, yeah. Yeah. Um, I guess I'll speak a bit about the, the aftermath and think about how it relates to the conversation that we're having about how to fight together and not stay in our little islands. Um, yeah, so the trial starts on the 21st of July. It's going to go for a few months. It's in Magdeburg. So. You mentioned Magdeburg earlier and Halle. Uh, it's really important for me to know that there's history there, that it's connected to something larger uh, and a movement that's currently happening. So thank you for that. Um, and it's going to go for, yeah, it's going to go for months. Um, all of the people there, and I guess I'll say this for the aftermath, that people are really motivated in the Jewish community um, to see this, not as an isolated incident from a crazy man who's an anti-Semite who was radicalized on the internet, right? Like that's such a um, minimizing, boring, like uncontextualized take on the situation. Um, and people are really like in the community, we're all going to the court saying like, by the way, like other people died at the same on the same day, right? So why why is it so, um, important to, to like always say that this was a anti-Semitic attack. It was, right? But it was also an anti-Semitic attack. On, like on the same day other people died, you know? Um, I don't know if I should pause to... Yeah. Um, <lacht> Prozess, ja, jetzt habe ich schon die Hälfte vergessen. Der Prozess uh, geht am ein, 21... 21. Juli. 21. Juli geht der Prozess los in Magdeburg. Und um, da ist auch gut zu wissen, dass es in Magdeburg schon diese andere Geschichte gibt mit der Uri Jaloini und zu sehen, dass es sozusagen auch eine Geschichte in der Stadt von anderen Kämpfen ähm, gibt, auf die man sich dann auch beziehen kann und dass es in der jüdischen Community auch irgendwie wichtig ist, ähm, dass das nicht als so ein isolierter Vorfall von irgendeinem verrückten Typen, der sich da im Internet radikalisiert hat, wahrgenommen wird, sondern eben auch, ähm, also dass es wichtig ist, diesen Anschlag gesellschaftlich zu kontextualisieren. Ja, yeah. und um, yeah, also dass... That, uh, that If you put more police cars in front of the synagogue, the problem is not over, right? Like if you now protect the Jewish community by having like 24-hour duty, uh, the problem is not over, and we know that, right? And if if Jewish people are protected in Germany, then the problem is not over because the problem is like this deeply entrenched othering of anyone who's not white German, um, and. Und das problem ist, bigger than just um jewish people were killed 70 years ago 80 years ago whatever it is now and now all of a sudden it's happening again um, yeah, I can pause um, also der, der von vorhin noch der anschlag war nicht nur um, antisemitisch sondern es sind an demselben tag auch eben andere Menschen gestorben und äh, die Gewalt wird auch nicht enden, wenn man jetzt einfach 24-7 ähm, irgendwie so eine Polizeiüberwachung äh, vor, vor der Synagoge hat und das da irgendwie isoliert schützt, sondern und es ist auch nicht so, dass es irgendwie ähm, vor 70 Jahren oder es gab irgendwie der Nationalsozialismus und jetzt gab es Halle und das sind so verschiedene Sachen, sondern da irgendwie eine Kontinuität. Zu sehen und auch zu sehen, dass, es, dass die Motivation des Täters auch so eine Andersmachung ist von allen Menschen, die eben keine weißen Deutschen sind. Totally. Und ich habe seinen Bericht gelesen. Er ist kein großartiger guter Redner, also es war kinder boring, aber seine his, his like Mentalität, ich war like, uh, so klar, uh, er he, he so klar, er so klar, er so klar, er denkt, dass alles andere als weiße Deutsche sind und schlecht. And like, he thinks of us in more solidarity than we think of us. It's like, it's kind of inspiring. Um, <laughs> I'm like, oh. He's like, yeah, like, and the Jews who are controlling the world, and the feminists, and the and the migrants, and George Soros. And I'm like, yeah, okay, cool. <laughs> um, um, yeah, uh, yeah, so, right, so the problem is not over when you put police cars in front of the synagogue, because the problem is that The AfD is in power, and this the shit that they're saying is straight up Nazi shit. You know what I mean? You do know what I mean. That's why we're all here. Um, <laughs> <laughs> um, and so, yeah, I don't want to like beat a dead horse because everyone knows that. Uh, I, I hope everyone here knows that the AfD are Nazis. Um, if not, you can Google it along with intersectionality. <laughs> um, but. Um, Yeah, the problem is the mainstreamification of the perspective of othering others. Yeah, so in Hanau, it was the same. You have discussions with politicians about these clans. Weeks later, you have an attack, and it's it's connected. You know, so as long as the society others, and that's a normal thing, um, then the problem is not over. Uh, also for the Ju for Jewish people. Um, yeah, and. Uh, Uh, and I had something else to say, but I forgot, maybe I'll remember, maybe you um, guys can while you Genau, also, für den, also für, die, für, den, für den Täter in Halle, der hat ja schon so irgendwie so einen größeren Zusammenhang gesehen zwischen irgendwie Juden und Feministinnen und Migranten und so weiter und dass man vielleicht auch irgendwie diese faschistische Vermengung von unterschiedlichen Gruppen auch irgendwie als an Satzpunkt dafür nehmen kann, tatsächlich auch gemeinsame Sache zu machen. Ähm, und das äh, war nochmal der zweite Teil. Achso ja, ähm, genau, das ist in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem zum Beispiel die AfD im Parlament ist und der, in der irgendwie diese Andersmachung von, ähm, von, von zum Beispiel Migrantinnen durch die Clan-Debatte und so weiter, ähm, in der das normalisiert ist passieren natürlich auch solche Anschläge. Also das, das lässt sich nicht irgendwie als so ein isolierter Incident, als so ein isolierter Vorfall ähm, betrachten, der nicht im Zusammenhang irgendwie mit anderen gesellschaftlichen Strukturen, die total normalisiert sind, nämlich genau diese Andersmachung von bestimmten Gruppen mhm. denken. und yeah. just to close, I guess, on this part. Also the Jews know this, right? So we are going into court with this perspective in mind that this, was not, that this, this is part of a larger system at work. Um, and that we are working within our community to be in greater solidarity with other struggles in Germany so <clears throat> Ich es noch kurz übersetzen. Ähm, genau, dass es in der jüdischen Community auch klar ist, dass, ähm, dass das irgendwie im Zusammenhang steht, mit, äh, in einem, also dass es in einem größeren systemischen Zusammenhang steht und dass äh, sie jetzt auch gerade versuchen, irgendwie in der Community diese Arbeit zu machen, dass dieses Bewusstsein sich auch in eine ähm, praktische Solidarität umsetzt. Willst du was sagen, Chima? Immer, aber ich muss nicht. Okay, aber ich. Ähm, ich, das, ich musste an zwei Sachen denken.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 der, der Prozess geführt wurde und wenn wir das verknüpfen mit dem LADG in Berlin und dem krassen Widerstand auch von so CDU-Fraktionschefs beispielsweise, die immer wieder anführen, dass wir hätten ja die Gerichte, an die man sich schon wenden könnte und dann bräuchte es ja keine spezifische Gesetzgebung mehr, die halt völlig ausblendet, was für ein krasses Machtungleichgewicht da herrscht, also dass eine Einzelperson einfach nicht diese 100k hat, um irgendwie einen monatelangen Gerichtsprozess durchzuziehen mit irgendwie Top-Anwältinnen. Ähm, und da fehlt es uns in Deutschland überhaupt erstmal an dieser Anerkennung. Also wir sind noch so, wenn wir so ein ABC irgendwie haben, wir sind noch nicht mal bei B angekommen, habe ich das Gefühl, so im Mainstream. Und in den USA spricht man über die Fanta Police und Abolished Police. Und hier, so sprichst du das einmal aus, so Leute kriegen Schnappatmung, die kommen auf ihr Leben nicht klar. Ähm, weil es so normalisiert ist, weil die Idee von Polizei, Knast, Psychiatrien, EU-Außengrenzen, Frontex so normal für uns ist, dass wir in einem Staatenbündnis sind, das blutige Grenzen hat und wir das einfach uns nicht so richtig anders vorstellen können. Und da wären wir vielleicht wieder bei dem Radikalbegriff von vorhin, dass ich eigentlich finde, dass wir so radikal normalisieren müssten. Dass ähm, wir uns halt fragen, was wir als radikal bezeichnen. Also, ähm, es ist nicht radikal, Flugzeuge zu schicken, damit Leute nicht übers Mittelmeer müssen. Es ist nicht radikal, Wohnungslose in Hotels ähm, unterzubringen. Und wir machen das ja auch alle schon. Also wenn der deutsche Spargel braucht, dann sind die Flugzeuge ja da. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich musste auch so ein bisschen an die Übersetzungsarbeit denken, so nach dem 6.6., Stichwort Verzahnung, so migrant hat GESA-Support geleistet für junge Menschen, die teilweise noch nicht so politisch sind und die zum ersten Mal auf die Straße sind und krasse Repressionen erfahren haben und irgendwie so die Leute in ihren Bedürfnissen abzuholen von so, ich habe jetzt Schiss oder ich habe jetzt eine Anzeige am Arsch und da muss ich mich jetzt irgendwie drum kümmern und es aber gleichzeitig, also mit dieser Politisierung nicht so, über Leute drüber zu tun, wie so eine Käseglocke, so hey, das ist jetzt übrigens so, so denkst du jetzt über die Welt, aber dass so diese Übersetzung, von der wir immer so reden, auch wenn es um die Kämpfe geht von den USA hierher, so zu leisten, dass sie hier in dem Kontext hier Sinn machen. So in Bremen wurde letzte Woche ein psychisch kranker Marokkaner erschossen und wo, wie ist er in der Zeitung als Messermann? Also da sind wir wieder bei Dönermorde, da sind wir wieder bei klaren kriminalität und da sind wir auch wieder dabei, dass die Polizei Berlin dieses Jahr eine Statistik, also ein... Eine Jahresreport rausgegeben hat zu sogenannter Clankriminalität. Es letztes Jahr aber keine Erfassung gab von Polizistinnen, die sozusagen indisziplinar oder Strafverfahren mit extremistischer Gesinnung aufgefallen sind. Also das heißt, es gibt keine Statistik, aus der wir rauslesen könnten, welche Bullen eigentlich rechtsextrem sind oder solche Straftaten begehen. Und dann fragen wir uns halt, warum irgendwie die Anschlagsserie in Neukölln nicht aufgeklärt wird oder warum ähm, Leute vom LKA in Sachsen, die irgendwie dafür protestieren, dass endlich mal Aufklärung stattfindet, von Polizisten in Uniform vor dem LKA beleidigt werden. Also, es ist, ich weiß nicht so richtig, was der Punkt ist, den ich versuche zu machen, als abgefuckt. Ich kann, glaube ich, deinen Punkt so ein bisschen aufgreifen. Ähm, also du hast ja gerade gesagt, radikal normalisieren, ähm, das, das finde ich ganz gut. Ich muss da immer an Angela Davis denken, die auch immer Marx zitiert und sagt, okay, radikal sein heißt eigentlich nur die Sache an der Wurzel zu fassen. Und ähm, du hast ja auch gerade schon über diese Übersetzungsarbeit gesprochen, wie wir radikale Forderungen aus den USA natürlich auch in einen gewissen deutschen Kontext übersetzen müssen. Also genauso wie Racial Profiling in Deutschland ähm, ganz andere Wurzeln und Ursachen hat als in den USA. Hier geht es eher um Migrationskontrolle, das heißt, da legen wir natürlich auch den Finger drauf, wenn wir darüber sprechen. Ähm, äh, müssen wir gucken, wie wir sozusagen auch diese ganzen radikalen Forderungen, die sich dort im Kontext von Black Lives Matter und auch innerhalb der antirassistischen Bewegung, also die radikalen Forderungen, die dort gestellt werden, wie man hier für den spezifischen Kontext hier eben solche Forderungen stellen könnte und da würde ich jetzt einfach mal so ins Podium reinfragen, also wie das genau aussehen könnte oder wie auch solche Forderungen aussehen könnten. Ähm ich weiß nicht, ob ich exakt antworten kann. Ich versuche es mal. Ähm, ich finde ehrlich gesagt gerade so eine Forderung wie die Abschaffung der Polizei als Institution finde ich eigentlich super. Würde ich gerne übertragen. Ähm, und. Also ich finde es total wichtig, auch bei den radikalen Forderungen, dass wir auch da uns die Gleichzeitigkeit bewusst machen, also wir ähm, haben in dem kapitalistischen System nichts zu gewinnen, wir wollen das kapitalistische System überwinden, wir haben ähm, ja eigentlich an allen an, an all diesen Strukturen in dem Scheißsystem, in dem wir leben, nichts zu gewinnen und äh, dahin, also ich glaube, der Weg, der muss so eine gleichzeitig sein. Also wir müssen fordern, also so eine Institution wie die Polizei, dass das irgendwas mit Schutz zu tun haben wollte, außer ähm, ja, Schutz von Eigentum oder dem herrschenden System, ist, glaube ist, glaub ich, allen klar. Also dass wir äh, auch sehr viel, also sehr viel mehr zu aber gewinnen hätten. Darf ja. ich reingrätschen? Ich glaube, das ist nicht allen klar. So, ich meinte hier. Ja, <lacht> ich. Okay, aber ja, so weißt du auch in irgendwelchen so, ja, okay, dann hat sich das vielleicht erledigt, der Einwurf, aber so, auch in migrantisierten und Antira-Kontexten ist das ja kein Konsens. Wenn es Konsens wäre, würden wir das ja breit in der Linken hier diskutieren. Das machen wir ja nicht. Ich kann auch gern, sehr gern da, dann, okay, jetzt geht es in eine andere Richtung, kann ich auch. <lacht> ähm, nee, weil, also wir als, also, Sozusagen. Die Orga vom linken Blog sind ein paar schwarze Aktivistinnen aus verschiedenen Kontexten. So, und äh, wir haben ja auch, nachdem diese Demo da äh, am 06.06. .6. war, haben wir uns halt hingesetzt und eine Stellungnahme verfasst zu der rassistischen Polizeigewalt, die dort passiert ist. Und ähm, genau, haben dann äh, haben viele Unterzeichnerinnen gefunden, worauf ich auch das Narrativ, das linke Blog wie ein Bündnis entstanden ist, äh, drauf hust. Aber, ähm, was total nicht lustig war, aber auch erschreckend, weil du gerade linke Szene angesprochen hast, dass äh, das so eine Überraschung war, auch gerade in der Zusammenarbeit mit dem EAA, also mit, mit dem Ermittlungsausschuss und so. Niemand hätte erwartet, dass es so viele rassistisch motivierte Festnahmen nach so einer großen Demo gegen rassistische Polizeigewalt unter anderem gibt. Ja? Also diese Absurdität. Und dann äh, haben wir die Stellungnahmen geschrieben, haben versucht, das an die Presse zu bringen wie das immer so ist, wenn man da ein paar Genossinnen irgendwo hat, dann kommt da auch was Vernünftiges bei raus, aber im Allgemeinenfall ging es nur darum, wieder in der Presse ähm, Betroffene, äh, also gerade schwarze junge Menschen, die da Polizeigewalt erfahren haben, in die Presse zu bringen und die sollen mal schön wieder ordentlich von ihrem Leid erzählen. Aber ein Interesse daran, das irgendwie strukturell einzubetten, gab es natürlich nicht, beziehungsweise wenn, dann ist wieder die Frage, gibt es strukturellen Rassismus in Deutschland?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 Einerseits an die bestehenden linken Strukturen, halt da auch, ähm, wie gesagt, im Kontext auf die Demo, das halt auch ernst zu nehmen, so. Und also da hatte ich wirklich so das Gefühl, so, wow, wie kann das für irgendjemand, der links äh, organisiert ist, äh, eine Überraschung sein, dass sowas passiert? Und dann auch, wie, also so diesen Support herzustellen und so, und das wäre vielleicht auch eine klare Aufforderung für die nächste Zeit. Ähm, die Demonstrationen gehen hoffentlich weiter. Es gibt verschiedenste Demonstrationen, das haben wir halt heute Abend auch schon gehört, halt auch einen Blick einfach darauf zu wenden. Das heißt, wir haben diese radikale Forderung, dass wir diese Institutionen nicht wollen, dass wir, ähm, äh, genau, aber da gibt es halt ganz viele Schritte von realem Support, äh, Leute finanziell unterstützen, die diese absurden Prozesse jetzt führen müssen und sich mit diesen Strafanzeigen rumschlagen müssen und äh, einfach auch eine Wachsamkeit bei Demonstrationen und ja genau, ich weiß nicht, wer den, die Podcast-Folge vom Manypod gehört hat. Da, äh, äh, eine weiße Aktivistin aus den USA äh, zitiert da sehr schön, auch so eine Strategie so zu sagen, okay, wenn wir zusammen auf die Straße gehen für Black Lives Matter und im Moment dann zum Beispiel die Forderung gegen anti-schwarzen -Rass, äh, Anti Rassismus zentrieren, wie wäre es denn, wenn weiße Leute sich zwischen die Protestierenden, sozusagen, die für ihre Forderungen äh, kämpfen, stellen und die Polizei und einen Puffer bilden? Weil, also, weil wir wissen, dass also die Festnahmen waren hauptsächlich rassistisch motiviert. Was wäre das denn da, wenn wirklich solidarische Menschen dazwischen gestanden hätten, um den Protest zu schützen oder auch den Weg zur U-Bahn danach zu schützen? Ich finde, da müssen wir uns aber auch die Frage stellen, So was für ein Prozess findet man irgendwie schützenswert, äh, Protest, nicht Prozess, ähm, was für einen Protest finden wir irgendwie schützenswert, weil wir wissen ja auch, dass sich die Polizei relativ zurückgehalten hat im, im Rahmen der großen Demo am 6.6. und äh, sich fast schon, also ich will nicht sagen solidarisch gezeigt hat, aber so relativ die Füße stillgehalten hat, könnte man sagen und danach kam es ja dann zu sogenannten Auseinandersetzungen zwischen migrantisierten Jugendlichen und der Polizei und es ist halt sozusagen nur so lange ruhig geblieben, wie der Protest auch nicht außerhalb eines höflichen, respektablen Rahmens stattgefunden hat. Und die urbane Jugend, die dann sozusagen ihre Rassismuserfahrungen in den letzten Jahrzehnten hier hinbringt, die dann aber nicht so die perfekten äh, Lifestyle-Opfer sind, die man irgendwie schützen muss, die erfahren dann am härtesten Repressionen und auch am wenigsten Support. Und das sind halt sozusagen einfach die, die Leute hier aus der Stadt, die man so supporten müsste, was Migrantenfee beispielsweise auch versucht hat. Und ähm, was ich glaube ich sagen möchte, ist, dass diese Diskursverschiebung, die immer stattfindet, dass wir uns die alle vor Augen führen müssen. Also dass es nicht darum geht, ähm, wer hat sich am Alex wie verhalten, sondern worum geht es eigentlich, dass wir wegkommen von dieser ganzen, boah, hier wurden irgendwie Flaschen geworfen, dieses Gelaber, sondern dass wir uns fragen, warum passiert denn das, also was sind die Gründe dafür, was steckt denn da dahinter und dass das in den USA hier so rezipiert wird als ja, völlig legitimer Widerstand gegen einen rassistischen Status quo, und sobald dann Jugendliche hier ihrer Wut Ausdruck verleihen, ist es linksextrem, es ist Zerstörungswut und man muss sich als so respektabler Linker fast schon so davon abgrenzen, anstatt zu verstehen, dass genau das die Baustelle ist, wo man hin müsste. Ich würde daran vielleicht auch noch mal kurz anschließen. Ich finde es tatsächlich interessant, dass in Deutschland in der Debatte, wenn man versucht über Racial Profiling, also so rassistische Polizeikontrollen und auch eine Kriminalisierung von schwarzen Menschen zu sprechen, dass, also dass in Deutschland immer und gerade so in Berlin der Reflex ist zu sagen, aber was ist denn mit dem Görlitzer Park, da sind die Drogen, die leihe, alle schwarz. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre aus einer antirassistischen Perspektive, sich davon nicht abzugrenzen, sondern sich damit sogar explizit zu solidarisieren und sich die Frage zu stellen, was sind Migrationsbedingungen, wie werden Menschen auch illegalisiert und in bestimmte illegalisierte Positionen gezwungen und wie wird darüber eigentlich auch versucht, sozusagen so eine Delegitimierung von, ähm, von also Antirassismus auch zu erwirken, indem nämlich immer wieder auf diese, ich sag jetzt mal nicht respektablen Bereiche verwiesen wird. Und, ja, schon, weil ich finde halt zum Beispiel, dass sowas wie eine Legalisierungskampagne eigentlich auch so Standard sein sollte in der Linken, genau. weil Deutschland als so hegemoniales Land in der EU den Diskurs ja auch mitbestimmt, so Deutschland hat einen krassen Einfluss in der EU und wir sind mitschuldig ähm, an dem, was an den Außengrenzen passiert und ähm, ich finde, dass wir als Antirassistinnen uns da auch ganz klar dazu positionieren müssen, und sozusagen eine schwarze Person, die am Alex zusammengeschlagen wurde von den Bullen, die aber dann auch wieder irgendwie raus muss nach Lichtenberg, weil die Person da wohnt und dann am Girly vorbeigeht und da auch wieder kriminalisiert wird, das ist ja derselbe Rassismus, der da greift. Und diese Person ist ja nicht nur am Alex davon betroffen oder am Girly, ob sie jetzt migrantisiert ist, tickt oder nicht, das ist irrelevant. So, das ist... Äh das ist einfach irrelevant, aber es, da kommt halt wieder Diskursverschiebung, dann geht es auf einmal wieder darum, hatte der Marokkaner in Bremen ein, Messen, ein Messer, hat die Person am Girlie getickt, hat die Person irgendwie Aufenthalt und das sind so, so Stellvertreterdebatten, die wir führen, so ist die Satire von Hengame irgendwie too much, So darum geht es doch gar nicht, es geht doch um was ganz anderes. Und Ich glaube, da ist es genau wichtig eigentlich, ähm zu gucken, okay, wie, wie, wie schließt der Antirassismus eigentlich auch an ganz viele andere Kämpfe an und dass, dass daraus dann eben auch zum Beispiel Forderungen nach Legalisierung ähm, hervorgeht, aber auch sozusagen aus der Illegalisierung von Menschen und wenn Racial Profiling irgendwie den Sinn hat, ähm, Menschen irgendwie festzustellen, die sich illegalisiert in Deutschland aufhalten, dann muss man natürlich die rassistische Polizeipraxis benennen, aber daraus geht eben auch die Frage nach zum Beispiel offenen Grenzen hervor. und ähm, wir sind jetzt auch schon am Schluss von unserem Podium angekommen. Deswegen würde ich vielleicht auch mit diesem Tonus schließen, zu sagen, dass, äh, dass antirassistische Kämpfe immer auch irgendwie einen Zusammenhang zu anderen Kämpfen bedeuten, dass da immer auch Anschlusspunkte und Andockungspunkte zu ganz vielen anderen linken, ähm, widerständigen Kämpfen passieren und dass ich jetzt auch das Gefühl hatte, dass wir das alles schon auch irgendwo im Blick haben und ich denke, dass das genau der Punkt ist, wo antirassistische Politik und auch antirassistische Bündnisse weiter ansetzen sollten.